Was geht ab Freunde, willkommen zurück zu Teil 2 mit Greta über den Borsigplatz. Ja, erste Fahrstunde waren wir äh, nach corona runter und jetzt sind wir hier im äh... Borsigplatz. Ja, Intro und dann geht's los. Uh. Geregnet dann mhm. Ist sowieso aufgefallen, seit Corona ist es irgendwie den ganzen Tag immer blauer Himmel. Also zwei, drei Tage hat es geregnet, das war's. Ansonsten mhm. anderthalb Monate nur blauer Himmel. Echt. Voll schön. Nur ein Doof, dass man halt nichts machen kann. Ne? Ja. Ob das so mit dem Abgas-Smog hier zusammenhängt oder was? Das sagen ja ganz schön viel. Verschwörungstheorie. Ja. Nehmen wie sie ist, auf ne? nichts Rücksicht nehmen praktisch. Ja, stimmt. Äh, du entscheidest, wir ja. bleiben erstmal hier. Ach so. Also, ich meine, wir bleiben auf der Straße, das heißt, keine Angst, wir wechseln nicht. Okay. Okay. Ja, das war ja, war richtig eingeschätzt. Genau richtig. richtig gut, Greta, nichts verlernt, ey. Du hast bestimmt die 180.000 Klicks gemacht, das Auto beim Video immer wieder <lacht> ja, so, gekriegt. <lacht> Du musst immer wieder mal rechts ja. rüber, ne? Manche fangen dann an zu träumen und bleiben dann auf der linken Spur. Und, und überholen gar nicht mehr. Das ist halt eine Katastrophe. Ne? Ja. Vor allem für die, die schneller fahren wollen. Machst du dann die Leute damit ganz schnell wahnsinnig, ne? mhm. Aber was machen die gleich rechts? Die. die fehlen sich ein. Genau, damit du nicht auf 80 bremsen musst, wechsel doch rüber. Also du kannst es das machen, dass... Ähm, ich würde behaupten, wenn du jetzt von hier bis München fahren willst. Ja. Behindert das deine Fahrweise. Ja, das auf jeden Fall. Aber Und in der Prüfung ist es ja so, dass wir ja eigentlich gleich irgendwann abbiegen. Ja, das ist so in der Prüfung, genau. Da, da würde ich nur darauf achten, was der Prüfer sagt. Wenn er halt nichts sagt, will er weiter geradeaus, cool. Da kannst du ja so ein bisschen so ein Auge drauf haben. Der eine, Merkwürdigerweise siehst du das? Ja. Ich, glaube, er nicht ich hoffe. Beobachte ihn einfach. Ja, aber okay. Alles Beobachte ihn weiter. Ja, dann tschüss. Vielleicht hat er auch Rechts- und Links-Schwächer gemacht. Ne? Die Kupplung brauchst du nicht. Ja, nee, ich weiß. So ein Reflex, oder? Ja? ja, irgendwie schon. Ja ist. Also es ist nicht verkehrt. Passiert ja nichts. Aber es ist und es unnötig. Ist, genau, es ist halt also nur für mal. dich einfach so. Ja. Bewegungstechnisch. Eigentlich, also am Vorsichtplatz ist ja. ja der Kreisverkehr mit ja. zwei. Ähm Sollen wir den fahren? Komm, wir fahren Brauchst du nicht? Machen? Ja. Ja, geil. Cool. <lacht> <lacht> Weil das frage ich mich immer, ob das, also ob das viel komplizierter ist als. Es ist nicht so einfach. Mhm. Aber Ich glaube, der sechste Gang, wenn du jetzt Gas fünf gibst, ist. Genau. vielleicht fünf oder vier, je nachdem. Ja, wenn du jetzt nämlich ein bisschen drückst, Kommt da nicht mehr so viel, merkst du? Ja. Genau. Das war nicht so cool, was er gemacht hat, weil er so dicht vor dir eingeschert ist. Ja, wär besser wäre gewesen, wenn er weiter, also so ja. wie er jetzt ist, da sollte er ungefähr reinfahren. Ja. Schilderkiste hin oben. Erste Fahrstunde nach äh, fünf Monaten. Ich stelle mal auf dem Vorsichtplatz. <lacht> ah, ich habe das ehrlich vermisst. <lacht> ich auch. Das also, merkt man jetzt erst so. Komisch, ne? Ja. Ich habe mich so gefragt, so, ob ich wohl viele Skills verlernt habe, aber auch. Ich scheine nicht wirklich. Nein. So, guck ich mal, check mal, wo es lang geht. Ja. Und dann, genau. Ich finde, du machst das immer noch Genau. Danke, danke. Wenn die abbremsen, bremst halt ja. mit. Von mir aus auch dritte Gang. Nur nicht ganz zu krass langsam. Nee, nicht den zweiten. Genau. Ja. So, also jetzt guck, wo der Vorsichtplatz ist. Gut. Und jetzt guck noch mal, wo der ist. Ja. Das ist nämlich ein little bit tricky hier. Vierte weiß ich nicht. weil guck mal, ist das übersichtlich? Dann warte erstmal, bis du es im Griff hast. Richtig gut. Ja, genau, und auch jetzt die Kurve will ich halt nicht. Kannst du halt machen, aber an der Stelle ist halt glaube ich so 40, 50 dritter Gang. Mhm. Super, kannst du alles mitmachen. Wenn du was brauchst, kannst du einfach dir das nehmen, aber check auch wie schnell. Ne? Mhm. Früher war ich mal 90, da konnte man wenigstens mal ein bisschen fahren. Mhm. zu uns. Faktum. Ne? Das, ist voll war, war das? Ja. das ist neu, das haben die auch nicht vorher weit angekündigt. Da steht einfach nur ein Schild, rechts eine Busspur oder Elektrofahrzeuge. Wir sind beides nicht, nee. also dürfen wir da nicht mehr fahren. Ist halt neu, weil die hier so versuchen wollten, die CO2-Werte einzuhalten. Mhm. Aber haben jetzt leider festgestellt, Trotz Corona und kein Auto ist gefahren, waren die CO2-Werte doch noch weiter nach oben. Hat wohl dann nicht ganz so viel damit ja. zu tun. Naja, aber gut. Ja, jetzt müssen wir trotzdem gucken, wie wir dann zum Vorsichtplatz kommen. Also schau oben auf die Schilder da oben rechts, dass du so ein bisschen siehst, was wir da für Möglichkeiten haben. Doch, alles gut graffiti cleaner. Das in Dortmund nicht schlecht. Es gibt einige Talente hier. Ja, allein gleich hier. Schon. Ja, ja. Ja. Dumm? Wir tun einfach mal so, als wären wir nicht. Als Welt wären das genau. Rum. Okay. Okay. Also ich wusste gar nicht, dass Peugeot auch. <lacht> Juicy Beats boah, ist auch glaube ich abgesagt, ne? Ja. Hat ich hatte ein Ticket. Wow. Ja. Krass, ey. Du bist Veranstalter. Das ist dein Einkommen. Ja. Bitte. Stell dir mal vor, du hast ein Ticket gekauft und dann wird's abgesagt. Das ist ätzend, ja. Das ist traurig. Ja. Ich hab mich schon richtig drauf gefreut mit meinen Freunden. Das, das ist glaube ich ganz witzig. Ne? Ja, also ich war da noch nie. Alligator kommt auch, oder? Ja. Wer gekommen? Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. awesome. So, äh, 30 wegen Luftreinhaltung, hast du gesehen? Mhm. Diese schöne Säule hier, die blitzt auch von hinten, ist eine Talentsäule. Okay. Die kann also alles ne, für Motorradfahrer und so, die mal denken, so kann nichts passieren. Die schießt in alle Richtungen. Okay. Ah, wird aber auch regelmäßig zerkloppt. Also. Jetzt musst du schauen, guck mal, deinen Streifen vorne. Ja. Also halt die Augen gut auf und halt auch mal rechts schau, ob da ein Bus kommt. Mhm. Das will ich auch nicht. So. Jetzt würde ich dir empfehlen, In den ersten. Nö, so. aber so langsam wie möglich, du darfst nur rechts, musst auch blinken und dann guck ein bisschen auf deine Spur und nach links, dann machst du das ähnlich wie beim Kreisverkehr. Du hast hier eine eigene Spur, jetzt nimm ruhig den ersten Gang, bleib hier aber auf der Spur, auf der rechten. Weil das ist deine Spur. Mhm. Siehst du das? Die linke ja, okay. bleibt für die anderen. Okay. So und wenn du jetzt weiterfährst auf der Spur, haben die das hier ein bisschen schwierig gemacht. Du musst zwischendurch noch die Ampeln checken. Ja. Und deine Spur muss jetzt abbiegen, siehst du das? Ja, das heißt... Das, das heißt, du blinkst links, beobachtest links, Schulterblick und dann geh rüber. Ja, langsam. Ja, der zieht durch, wie die das hier so machen. Und dann gehst du jetzt rüber. Und machen mal Blinker aus. Jetzt bleiben wir erstmal auf der Spur. Dann drehen wir einfach nochmal eine Runde, damit du es einfach nur siehst. Okay. Check die Ampel. Okay. Und das, das Schwierige hier dran, weshalb wir alle mal Paranoia haben, ist, weil die eine Spur mit der anderen so flippt. Ja. So wie du jetzt gerade gesehen hast. Und im Prinzip ist der Trick einfach, dass du. Check die Ampel. Das. Ja, keine Ahnung. Das ist halt Borsigplatz. Ja. <lacht> der Trick ist im Prinzip, dass du auf diese Spur kommst, weil von dieser. Also soll ich jetzt. Wir bleiben erstmal holen? hier. Wir fahren jetzt einmal eine Runde, damit du das. Okay. Ja, seht. Damit du sie in Ruhe angucken kannst. Einfach. Okay. Siehst du, wir sind gerade ja von da gekommen. Ja. Und die Spur endet wieder. Mhm. Die, die musste ja gerade weg. Das heißt, wenn du irgendwann später mal hier drauf fährst, sieh zu, dass du schnell praktisch in die Mitte kommst. Weil von hier aus kannst du jetzt immer im Kreis fahren. Mhm. Jetzt ist egal. Ja, okay. Und das, was die Leute halt dann am Anfang verpassen, ist halt dieser Moment. Dann sind die auf der rechten Spur, so wie wir gerade auch waren. Dann lässt die keiner rein, mhm. so wie ich gerade auch keiner reinlassen wollte. Ja und dann äh, ist doof. Dann ist doof. Du musst ja. halt irgendwo fährst in nach Hörde oder so. Keine Ahnung. <lacht> so, äh, zwei. Und, ja, kein So, pass auf. Wir machen das jetzt so. Wir versuchen, die zweite Straße, den Bausichtplatz wieder zu verlassen. Das heißt, du blinkst jetzt erstmal rechts. Beobachtest die hier. Und außen spiel. Du musst lange beobachten. Langsam weiterfahren, nicht stehen bleiben. Wenn du hier stehen bleibst, nehmen die dich auseinander. Ach, ist ja nicht schlimm. Fahr langsam weiter. Schulterblick und dann gehst du langsam rüber. Gut. Langsam vorbei. Siehst du, und sobald du auf der rechten Spur bist, sind das immer die Abbiegespuren. Okay. Okay. Du darfst hier nur nicht stehen bleiben auf der Spur, weil dann brichst du dieses Konzept ja. auseinander. Und das ist so ein bisschen gegen die Natur, weil innerlich denkt man so, ah, ich weiß nicht wo lang, ich kann doch nicht stehen bleiben. Das Problem ist, du machst es halt doppelt so kompliziert, wenn du stehen bleibst. Ne? Deswegen fahr lieber langsam, kontinuierlich weiter. Genau. So, nochmal hier oben. 30, ich rufe rein. Korrekt. Check mal hinter dir. Einfach nur, dass du siehst, wie die sich so einordnen, was die eigentlich für einen Quatsch machen. Hm. Und diese komische Blitzsäule da, die steht hier auch. Ja. Das heißt, egal von welcher Seite. Okay. So, dann fahren wir rechts weiter. Sich voll gut geschlagen. Ja. Mhm. Mhm. Danke. Aber es ist schon richtig, äh, also ganz ehrlich, Borsigplatz Platz ist. Äh, Fahrschule und Borsig ist, ähm, ja mehr kannst du nicht machen. Ja. Was macht man dann in Paris? Triumph. Äh, äh, mh, da fahren wir ja aber Also auch ich würde eins, so ja, ja, auch da würde ja. ich sagen, man bleibt auf jeden Fall nur nicht stehen. Ja. Das ist das Allerwichtigste. <lacht> Hauptsache du bleibst so kontinuierlich immer so ein bisschen, ein bisschen im Driving. Okay, ja. Hauptsache du bleibst nicht stehen. Mal gucken, was da vorne los ist. Ja, ich weiß nicht warum. Warum willst du rüber? Weil ich den überholen kann. Ah, okay. Aber kannst du einsehen? Ja, nein, kann ich nicht. Stimmt. Deswegen äh, riskiere da nichts. Nee, okay. Bleib lieber chillig. Beobachte hinten nochmal. Ja, genau. So, check. Dann lassen wir den einfach ganz in Ruhe vorbei. Stadt. Ja. Das muss die Stadt bezahlen. Und die Stadt sagt: Ich habe keine Geld. Ich mach das nicht. Genau. Ja, ja, machen die wirklich nicht. Und dann kommt das Land NRW und macht einfach die Straßen neu, die sowieso schon neu sind. Das ja, die Ja. So was auch jetzt machen wir. Aber nochmal tricky. Wir biegen nochmal links ab. Und so wie es aussieht, hast du hier keinen grünen Pfeil auf der Ampel. Wäre hier einer gewesen, wäre schön gewesen. Ja, und jetzt muss ich aufpassen. Ja, vor allem, weil die Kreuzung, ich weiß nicht, ob, die, ob man hier vor oder hintereinander abbiegt. Versucht da ein bisschen auf, dem, auf, auf der Fahrbahn Spuren zu erkennen, dass du siehst, entweder was macht der vor dir, wenn das es richtig macht. oder was, was geht hier überhaupt, ne? weil im Prinzip hier ganz links rein kannst du ja auch nicht stehen oben links die Schilder. Ne? hinten rein, genau. Und deswegen halt erstmal langsam nach vorne. Check auch, wo sie lang fährt. Und sie macht das leider falsch. Siehst du die Spuren? Unsere Spuren gehen ja, hierher. Okay. Ah, okay. Ich weiß nicht, wo sie sich einordnet. Keine Ahnung. Ja, aber ist dann halt Vielleicht so. Vielleicht fährt sie auch das auf, Du musst jetzt nur aufpassen. Diese Rotphasen sind hier nicht lang. Das heißt, wenn der rot hat, musst du jetzt zügig los. Weil sonst kommen die hier. Merkst du das? Okay. Das heißt, du hast nicht den Luxus wie bei uns in der Stadt, wo du sagen kannst, so, ja, dann, dann fahre ich jetzt langsam an, sondern mehr. hier ist rot. Das musst du sofort beim Gegenverkehr erkennen. Dann los. Okay. du gut gemacht. Ich habe kein Schild gesehen. Komisch hier, ne? Vor allem passt ein bisschen auf den Rand auf, weil du bist ziemlich ja. nah auch schon hier dran. Und du kannst halt gerne auch immer den Außenspiegel mit benutzen, damit du siehst, passt das so ungefähr mit der Linie. Hm. Okay. Ja, ist halt so Stadtverkehr, ne? Voll <lacht> wie, so, yeah. wie, so äh, wie so eine Vorstadtvilla. Ja, yeah. ehrlich. Korrekt. Sind hier viele von diesen Zwei-Phasen-Ampeln? Ne? Also, die werden halt gar nicht grün, mm. gehen aus, fertig. Started. Ja, so richtig. Aber <lacht> alleine irgendwie. Das Dorf. Das Dorf, ne? Mhm. Boah, jetzt haben wir aber rote Bälle hier. Yeah. Ja. Wenn links genug Platz ist, gerne überholen. Schalten, nur in Ruhe beobachten. Genauso absichern wie auf der Autobahn auch. Fertig. Genau und dann. Ja, ja, genau. Der nächste so Krass, dass die einfach hier so mitten über die Straße fahren. Ja, kein Problem. Dass du hier auf über Straßenschienen fährst. Ich habe am Anfang mal Paranoia gehabt. Ich habe nur so gedacht, boah, ist, wenn eine Straße mal von vorne kommt. Ja, aber die kommt dann ja. Ich glaube, wir können wieder. Ja, ja. ja. Kommt auf der anderen Seite, ne? Habe ich nicht so drüber ja. nachgedacht. Ich dachte immer so, boah, scheiße. Sportlich hier. Beobachte einfach links den Spiegel. Wenn genug Platz ist, gehe auch da vorbei. Ja klar. Ja, alles gut. Du kannst ja nichts anderes machen, ne? Beobachten. Wieder zurück, fertig. Richtig spannend hier. Ich habe mir das ganze schöner vorgestellt, komm. Ja, ist gut zweite Ampel fahren wir gleich links. Ah, zweite Ampel fahren wir links. Da jetzt gleich, ne? ja siehst du die ja Ampel. Da hinten? Ampel. Da hinten? Da müssen wir hin. Also muss ich jetzt schon hier. Genau, Blinker halt. Ne? Spiegel nochmal beobachten. Genau, und gehst halt auf die Spur. Und dann hast du wieder deine Ampel da oben. Und jetzt ist halt gut zu wissen, ne? wie das mit dem grünen Pfeil funktioniert. Weil wenn du dir nicht sicher bist, dann kommst du hier nicht richtig rüber. Mhm. Du schmeißt nochmal auch einen Blinker an. Genau. ist einfach losgegangen, ne? Hm, sie hat ja ne? dann. Ist sie nicht okay, in der Prüfung wäre es auch okay gewesen, wenn du gestoppt hättest nochmal. Mhm. Also kein Problem. Okay. Pressure Belag hier, ne? Okay. Um ja genau. Zurück zur Realität. Mhm. Jetzt das Schild nochmal checken, alle Informationen abgerasen. Okay. Die machen das, weil da hinten rechts so eine griechische Schule ist. Da kannst du Abitur machen, alles auf Griechisch? Echt? das Ding, was aussieht wie ein Knast. <lacht> Krass. Ja, ist das griechische, griechisches Gymnasium. Krass. Aber... Warum? Keine Ahnung. Ja, okay. Wahrscheinlich, wenn du hardcore griechische Wurzeln hast und dann... Deine Eltern das also. waren. Ja, und du kannst das auch gut sprechen, dann warum nicht, ne? Da ja. hast du ja, ich sag mal... der meint dann auch Deutsch trotzdem? Ja, ja. Du hast trotzdem Deutsch und Englisch Ach, auch noch. So. Und dann hast oh, du ja, es... Dann. Ja, okay. Ich dachte, das wäre jetzt nur... <lacht> das war Teil 2 mit Greta auf dem Borsi-Platz. Ich hoffe, ihr habt Teil 1 gesehen. Ja, Teil 1 war nämlich unsere erste Fahrstunde nach Corona. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!